Hallo alle zusammen. Hier erfahren Sie, wie Sie Windows 11 installieren oder aktualisieren können, wie installiert man ein Betriebssystem ohne TPM-Modul und wie installiert man ein Betriebssystem ohne securebot prüfung Was ist zu tun, wenn das Installationsprogramm eine Meldung anzeigt, dass der Computer die Mindestanforderungen nicht erfüllt? Liebe Freunde!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 Preview-Programms bereits zur Installation bereit. Die meisten Computer erfüllen jedoch nicht die Mindestanforderungen für die Installation dieses Betriebssystems, da sie kein TPM besitzen. Dieses Modell wird verwendet, um Daten zu verstehen. Der Benutzer zu identifizieren, Programme vor Änderungen hm, zu schützen, Hardware von Viren schützen und so weiter. Wahrscheinlich wird diese Funktion in Windows 11 verwendet, um die Festplatte des Computers zu verschlüsseln, hm, versch die sie dabei hilft, Daten von unbefugtem Zugriff zu schützen. Wenn Sie planen, Windows 11 auf Ihrem Computer zu installieren, sollten Sie dies berücksichtigen. Der Versuch Windows 11 auf einem Computer ohne TPM 2.0 mm, zu installieren führt zu folgender Fehlermeldung: Dieser Computer kann Windows 11 nicht ausführen. Wenn Sie diesen Fehler erhalten, machen Sie sich keine Sorgen. Ich zeige Ihnen, wie Sie ihn umgehen, um die Temp und Security-Boot-Prüfungen deaktivieren können. Beginnen wir mit dem einfachsten Weg. Für die erste Methode benötigen wir nur ein ICO image von Windows 11. Wir deaktivieren das TPM und die Sicherheitsprüfungen in der Registrierung, bevor wir das Betriebssystem aus der Vorinstallationsumgebung installieren. Eine moderne Version von Windows lädt eine normale Version des Betriebssystems, die sogenannte Windows-Vorinstallationsumgebung. Um, der, der benötigte Satz von Treibern wird geladen und das Hauptinstallationsprogramm wird gestartet. An diesem Schritt des Installationsvorgangs können Sie die Registrierung bearbeiten, damit das Installationsprogramm keine TPM und Sicherheitsüberprüfung durchführt. Sie können dies auf folgende Weise tun. Die Installation wird an einen leeren Datenträger durchgeführt. Es wird nicht schwierig sein, ein ico image -E dieses Betriebssystems im World Wide Web zu finden. Und wie man einen bootfähigen USB-Stick mit Windows 11 erstellt, sehen Sie am Beispiel von Windows 10. Der Prozess unterscheidet sich nur in der Image-Datei. Ich werde einen Link zum Video in der Beschreibung hinterlassen. Nachdem Sie einen bootfähigen usb laufwerk erstellt haben, müssen Sie die datei darauf kopieren, wodurch die TPM-Prüfung deaktiviert wird. Um es zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und dann auf Textdokument erstellen. Geben Sie ihm einen beliebigen Namen und öffnen Sie es. Geben Sie den folgenden Code ein. Diese Datei fügt der Registrierungsschlüssel hinzu, die für das Bestehen der TPM 2,0 und secure Boot überprüfung verantwortlich sind. Anschließend können Sie, wie gewohnt, mit der Installation von Windows 11 fortfahren. Speichern Sie das Dokument und ändern Sie dann die Erweiterung von TCN in REC. Wenn Sie die Anzeige von Datenerweiterungen deaktiviert haben, öffnen Sie den Explorer, gehen Sie auf die Registerkarteansicht und aktivieren Sie das Kontrollkettchen neben Dateimanager äh, Erweiterungen. Dann werden diese angezeigt. Die neu erstellte REC-Datei muss mit Windows auf einen USB-Stick kopiert werden. Sie können sie direkt in das Stammverzeichnis kopieren Nachdem Sie an dieser Stelle von Installation USB-Stick geboten haben, drücken Sie um Schalt plus F10, um die Kommandzeile zu starten. Nun müssen Sie Notepad ausführen. Führen Sie dazu den folgenden Befehl aus. Notepad. Dadurch wird das Programmfenster geöffnet. Klicken Sie auf Datei, Öffnen, wählen Sie in der Datei. Sie Anzeile alle Dateien und geben Sie dann den Pfad zur Datei auf dem USB-Laufwerk an. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie MacRE. Klicken Sie im Warnfenster auf Ja und OK. Schließen Sie dann das Notepad-Fenster und das Kommandozeilen-Fenster und fahren Sie mit der Installation fort. Sie können diesen Vorgang auch manuell ohne Datei durchführen. Führen Sie die Registrierung in der Befehlzeile Anstelle von Notepad aus, indem Sie den Befehl regedit ausführen. Geben Sie zu folgenden Pfad. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf der Ordnung Setup Partition erstellen und geben Sie Ihren Namen LabConfig. Gehen Sie zu diesem Abschnitt und klicken Sie auf der rechten Seite des Fensters mit der rechten Maustaste auf Wortparameter erstellen. Und erden Sie den Namen in Bypass TPM Check. Öffnen Sie es und setzen Sie den Wert auf 1. OK. Erstellen Sie einen zweiten Parameter: Secure Boot Check. und erben Sie den Wert auf 1, Okay. Schließen Sie dann die Registrierung und fahren Sie mit der Installation fort. Klicken Sie auf Weiter, jetzt installieren. Der Installationsvorgang unterscheidet sich nicht von der Installation von Windows 10. Hier müssen Sie den Registrierungsschlüssel eingeben. Wenn Sie keinen haben, klicken Sie auf I don't have a product key. Wählen Sie die Betriebssystemversion Weiter. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung. Wählen Sie im nächsten Fenster installieren. Wählen Sie das Festplatte aus, auf der das Betriebssystem installiert werden soll, und klicken Sie auf Weiter. Danach beginnt die Installation. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist, und starten Sie das System neu. Der nächste Schritt besteht darin, Einstellungen vorzunehmen, und um die Installation abzuschließen. Wählen Sie die Region, das Land die bevorzugte Tastaturbelegung, GGF, werden Sie weiter auffordert, zusätzliche Parameter hinzufügen. Und warten Sie dann, bis das System nach Update sucht. Wählen Sie als nächstes, wie Sie das Gerät konfigurieren möchten, für den persönlichen Gebrauch oder einen Computer für die Arbeit oder das Studium. Wenn Sie ein Microsoft-Konto haben, wählen Sie sich an, falls Sie kein erstellen können. Oder wählen Sie die Anmeldeoption unten, Offline-Konto, überspringen, geben Sie dann Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf Weiter. Als nächstes schließt das System äh, das Tube ab und botet dann. Damit ist der Windows-Installationsvorgang abgeschlossen. Wenn Sie versuchen, von einem installierten Windows 10 auf Windows 11 zu aktualisieren und eine Inkompatibilitätsmeldung erhalten, müssen Sie in diesem Fall die Datei im ICO-Image ersetzen. Für den Austausch benötigen Sie ein Windows 10-Image. Öffnen Sie den notwendigen Windows, 11 Stück, den Sie zuvor erstellt haben und gehen Sie in den Ordner Source. Öffnen Sie denselben Ordner im Windows 10 Abbild in einem anderen Fenster. Öffnen Sie denselben Ordner im Windows 10 Abbild in einem anderen Fenster. Kopieren Sie die DL-Datei mit diesem Namen, Abreise in den Source-Ordner von Windows 11 und ersetzen Sie damit die vorhandenen Datei. Führen Sie nach dem Austausch-Setup XI aus und aktualisieren Sie Windows auf die neue Version. Wenn Sie dies richtig gemacht haben, sollten das Upgrade auf Windows 11 ohne Prüfung auf TPM 2.0 und